Ja, und willkommen, mein Name ist DaniroLB, und ich bin zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Wir sind hier in Heliod, Hel Heliod, Gaststätte, Markt der Fortuna, ja. Und wir wollen mit Estelle reden, und, ja. Wir haben gehört, äh, die Barriere von dieser Stadt macht ein paar Mucken, und dann war Rita natürlich sofort wieder, darum, darum muss ich mich kümmern, weil das hat ja bisher immer funktioniert. Und ja. Um sie zu beruhigen, wollen wir mit Alexei reden, dem Typen, der uns hier vor dem Gefängnis, sag ich mal, hier beschützt hat. Und ja, wir sagen, wir starten den Part natürlich mit das Aufregendste, was man machen kann, und zwar shoppen. Gucken wir mal, äh, das hat er schon immer. Herz kritische Zauber, schon wieder Sachen, die haben wir noch. Ich glaube, sie hatte auch gar nichts mehr zum Lernen oder doch. <lacht> Ey. Wir kommen irgendwie nicht gerade so hinterher mit den ganzen Sachen zum Lernen. Oh, ich glaube, da war es, ne? So, dann holen wir uns eine Rüstung. Und jetzt zauber tuniker tun sofort ausrüsten, damit ich das halt auch alles hinter mich habe. Ein besserer Überblick. Balte. Der Ogax haben wir schon. Können wir aber noch nicht. Aus, warum hat das schon? Boah, hab ich doch gerade genau, hier haben wir alles so. Stiefel haben wir gekauft. Essen warten wir noch ein bisschen. So, was haben wir hier noch alles? so Da muss ich mal gucken. Kriegsball, äh, Kriegsball, leider. Rückschritt und Ausweichen lernen wir da. Und hier lernen wir. Rückschritt und zurücktreten. Seht ihr, da müssen wir combatieren. Das ist doch nicht der Nachname von preser aus, äh, symphonia of Symphonia. Star, das haben wir schon. Halber Schaden, Ach, da ist wieder Schärpe, äh, haben wir sauber das, das haben wir schon, ne? kommt noch mal eins extra fürs dings hier ich weiß es ist <lacht> nicht so produktiv aber es war dir das was uns hier so minimalen schaden gibt ich weiß gar nicht warum ich mir überhaupt hol aber warum nicht ne? vielleicht wird es ja irgendwann wichtig da müssen wir immer noch cs leder haben das gibt es da einfach nicht Oder schon haben wir schon zwei alpha zwei okay hagane plus 1. Ja, schon. Okay, hagane plus 1. Direkt, da müsste ich wieder schon irgendwo kaufen extra. Oh. Das hat er auch noch nicht. Davon hat er aber schon... Oh. Alles klar müssen sowieso noch erwarten, bis wir wieder alles gelernt haben. dauert ja immer so eine Zeit. so essen essen essen. Nee, halt warte Dings. Hydronomos hat Rundschild. Dat hat sie noch nicht gelernt? mit ziemlich sicher, sie hat einen Rundschild. aber ich bin mir jetzt nicht sicher. so zu teuer dann kaufen wir die hier, die sind billig hat auch milch kann man auch kaufen und das war's Boom. so Dann wieder ein bisschen neue klamotten hier gekauft müssen wir ein bisschen näher kämpfen damit wir alles ja wohl lernen geht irgendwie nicht hat wir die ganze zeit hier eiern ohne irgendwie neue sachen ausrüsten zu können Meine, hier ist zählt oder auch nicht. Hm. Nix. Das war eine gute Aussicht hier. Ich sah einen Raum am Ende des Ganges und so. Ne? Da ist aber krass. So, Alexey, wissen der. Sag mir, wo der ist. Keine Ich weiß es nicht, Mann. Hm, da drinne? Ich glaube, da war nee, da war nicht da drin. Aber den noch mal da gesehen letztes Mal, glaube ich. So gehen wir mal da rein gesagt hier。Hallo. Oh, Ist ja. お。エステル、まだ ist bestimmt eine Lüge. Ja klingen und das Monster. Das ging schnell. Jetzt haben wir sie einfach so wieder bei uns. Also jetzt mal schon wieder shoppen gehen merke ich gerade. Ma, Anna, Bakemon, Gahite, ja, war dass so Do, so was ja, ich habe eigentlich... Ich habe das nicht gesehen, du Ich das wird es dir auch da ich das ich Gott, der echt schneller lernen. Er nee, geht so nicht. Na, was ist was jetzt schon wieder los? Kommt wieder diese Drachenreiter macht hier alles kaputt. Rita tickt wieder aus. Das Ding. Ich höre überhaupt nichts, aber okay. Nein, habe ich nicht, weil alles zu laut ist hier. Wir mal wenn dass dieser Drachenreiter hier vorbeikommt. Ja, oder sie macht wieder ihr Ding. Hallo, hallo, 自由はい。 Sie ist jetzt gerade einfach die ganze Zeit noch an, Gummi. Rita, sie sie wenn du sie. ist Ich Ich Ich Wir sind alle Ich in dieser truppe Ich <lacht> das 一緒<笑> あのんえほら。 ja, Okay. Gilde, Geil. Repeat. Okay. What? Okay, ich wollte eigentlich hier schlafen, aber wieder ausruhen. Schön aufteilt. Ja, äh, wo ist denn mein Zimmer? Äh, Wir eigentlich schon ausruhen, aber ganz blöd dann gehe ich mal zurück zu erstelle nehme ich an dann das Gespräch über die gilt okay machst du das jo kein Ding lass du den Namen einfallen dann kann man loslegen かよかったな。<笑> で、 Mutter Kologa, oder was? also ist jetzt los, was, Aber ich musste erst im Nach dwarf worshipen die Geschichte ist das Mal keine Ahnung von was alle hier reden. Okay. Ma, Okay. そこ und dort können wir unsere Gilde starten. ne? Alles klar. wir gerade, noch nicht. für sie doch. Pff. wäre vielleicht gut falls sie sich weg von uns trennt dann müssen wir wenigstens sicher noch mal zurückgehen und irgendwie shoppen oder irgendwie so was. ja das problem ist sie ist gar nicht oh. okay dann gehen wir eben zu Flynn. kann ich vorstellen dass der von uns trennt dies unsere einzige heilerin mehr oder weniger Kerl kann uns auch heilen mit seinen einen Angriff, aber ein bisschen übel. <lacht> フレン あの最近 私はレステルが das ist ein bisschen, was ich nicht mehr so ich nicht was was ich bin nicht nicht Ich nicht Ich nicht Ich nicht so so, sie, Morinik, wir wollen mehr, ist diese Reise raus. Kack, Konokeko, für den, wo, ist der, dieses, den, Ja, gut. So, ich dachte, er meinte mich. Er hat mich, ich habe einen Auftrag für mich. Mich Alexei. 話 wenn ja, sowas von irgendwann böse wird oder so, ich sag halt jetzt schon. Ist nicht böse, aber irgendwann wird passieren, dass wir gegen den kämpfen müssen oder so. Läuft doch immer so. Na Kaiser, Ich muss ein paar Sachen verkaufen. Da hat man bestimmt ein bisschen Müll, den ich hier loswerden kann, wie zum Beispiel das hier. Ich brauche doch bestimmt nicht 60 von denen. Oder 58 von denen oder Vogelfedern. Mein Gott, das ist alles so wertvoll. Oh, so, Bams äh, kaufen. So, wir müssen ein bisschen trainieren, damit wir unsere Sachen hier lernen. Dann sein, dass wir die ganze Zeit rumlaufen und immer noch nicht unsere Sachen hier lernen jetzt zwei drei waffen ja die ich den ich hier jeden ausrüsten kann ja, da muss noch gelernt werden äh, da äh, hat er noch das, magische betäubung gladius plus 1 hat sie jetzt gerade ausgerüstet das hat es ja schon alles, ne? ja. nee können wir gladius 1 holen oh, kriegsball hm, kann ich irgendwo ein normales kriegsball kaufen ja so, dann nutzen wir einmal um so ein kriegsball unten kriegsball plus ne? Ja. da so, können wir noch beide sachen hier lernen So, bei ihm ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Aber was soll man machen? Ne? Hm. Für hm, zwei davon hergestellt, boah. Ah, was soll's. So haben wir jetzt hier alles. Das ganze Zeug nur noch lernen. Na, Rüstung und also was. Ah, auf dem neuesten Stand halt. Nee, okay, doch. Äh, haben wir alles, ne? Gut. Gut, dann können wir jetzt gehen wir müssen ein paar kämpfe machen ich glaube da machen wir den rest des parts ja ich muss unbedingt hier die ganzen sachen mal lernen kann irgendwie nicht wahr sein ist nur hier irgendwas quest oder irgendwie so gespräche wichtige du, du siehst auffällig aus zum glück bin ich hier noch rumgelaufen meister prinzessin was tun sie denn an so einem ort was wird Flynn über etwas sprechen. Ich habe gehört, dass sie aus dem Schloss ausgerichtet sind. Äh, äh, äh. Wer ist das? Sag dass also ich mich nicht schon früher vorgestellt habe. Ich heiße Drake Dropwort. War ein Schwertmeister des vorigen Kaiser und ist außerdem mein Lehrer. Ah, der ritterliche Patriot Drake. Was ist das? Meister Drake dient dem Reich schon seit Jahrzehnten mit all seiner Kraft. Bei den kaiserlichen Rückner gilt Drake Dropward als mit dem alle ritter nacheifern sollen weißt du jetzt arbeitet er als berater für die kaiserlichen ritter tatsächlich toll ich bin eigentlich nur noch den namen nach einem berater heutzutage bin ich mehr oder weniger im Ruhestand. in letzter zeit besteht mein einziger wahre pflicht darin die prinzessin den schwertkampf beizubringen sind sie ja nicht als berater zusammen mit den kommandanten hergekommen ja ich habe alles gehört was bisher geschehen ist äh, wie, wie war es denn zum ersten mal die auswahl zu sehen nun, da sind zwar vier schnelle Sachen zugestoßen, aber das Ganze war ein fantastisches Erlebnis. Ein fantastisches Erlebnis, ich verstehe. Ja, stimmt etwas nicht? Herr Drake, Sir. Was? Das sind ja Sie. Was wollen Sie, Leblanc? Sir, seine Exzellenz, der Kommandant verlangt nach Ihnen, Sir. In Ordnung. Nun, ich muss jetzt gehen. Versuchen Sie bitte nicht vor euch zu handeln, in Ordnung? Ja, natürlich. Passen Sie auf sich auf, Meister. Gar nicht fassen, dass Estelle von Drake Drop war, dem Schwertkampf unterrichtet wurde. Es überrascht mich, dass eine Prinzessin überhaupt mit einem Schwert umgehen kann. Es was hat sich dazu gemacht, den Umgang mit dem Schwert zu lernen. Eine gute Frage. Es könnte lauen, lange dauern, die ganze Geschichte zu hören. Aber sobald ich genug Zeit dazu habe, ja, das würde ich auch gerne hören. Sobald alles wieder ein wenig ruhiger geworden ist, aber sicher doch, also gerade hat sie irgendwie dazu äh, überredet. Es ließ wird es. Ah stimmt, stimmt, sie hat sie immer Estelis genannt vor. Ich nehme an, weil ich jetzt wo sie eher freunde sind nehme ich mal an tut sie auch spitznamen verwenden das ist doch putzig oder juri, bist du das juri was wer bist du ich Finde ja alle möglichen Nebenquests. Kennst du mich denn nicht mehr ich jedenfalls habe mich doch ganz genau nicht ich bin es ist nicht gerade einfach jemand zu erkennen der eine maske trägt Mensch, du siehst ja ganz anders aus, als ich dich in Erinnerung hatte. habe gar nicht gemerkt, dass du das bist. Hast du zugenommen? Autsch. Ich freue mich ebenfalls, dich zu sehen, juri Dann ist es offenbar doch nicht an der Maske gelegen. Das ist ein Freund von dir, juri Hatchet, Hachet, Hatchet, Hatchet, ne? Hat zur selben Zeit wie ich bei den kaiserlichen Rittern angefangen. Diese Rüstung hat dieselbe Farbe wie die Rüstung der Ritter von der Leblanc, nicht wahr? Richtig, ich bin in der Schwan, ich bin in der Schwanbrigade. Ehrlich gesagt bin ich halb froh, dass ich nicht der Flynn Brigade zugeteilt wurde. Wolltest du nicht mit Flynn zusammenarbeiten? Es wäre mir unangenehm für ihn zu arbeiten, weil ja die Ausbildung zum Soldaten gleichzeitig angetreten haben. Ich glaube nicht, dass ich Flynn an so etwas stören würde. Das war allerdings richtig, irritiert. Flynn setzt doch alles daran, Karriere zu machen, oder etwa nicht? Schon so jung zum Kapitän befördert, zum Captain befördert zu werden, ohne ihn alle zu können das ist ganz schön irre. Wie dagegen, weil ich mit dir so viel umfug getrieben habe, Juri, bin noch immer nur ein kleiner Fußsoldat. Was hat ihr beiden denn so angestellt? Wir haben das Training geschwärzt und uns in den Kantinen geschlichen, um Leckerbissen abzustauben. Ja, und danach sind wir heimlich in die Lager alle geschlichen, um uns schönere, äh, Bodyblaster zu besorgen. Das hört sich ja nach ziemlich viel Schleicherei an. Also es war, wir können auf eine beachtliche Menge an Jugendstreichen zurückblicken hat noch immer umfug im kopf ha, das habe ich schon gehört Mach doch bitte für nicht so arg zu schaffen ja ja ja und du treib im dienst nicht so viel unfug Ach ja Ruby, du kommst doch viel herum nicht wahr könntest du vielleicht mal im kapor Nor vorbeischauen und meinen leuten sagen dass es mir gut geht du kannst du gar nicht verfehlen denn sie wohnen in der gaststätte Klar, das mache ich doch gerne bis später hat da ja, haben wir doch ein kleines ziel ja noch was wir machen können was wir verfolgen können. Ich hätte nicht erwartet, dich über deine Zeit bei den kaiserlichen Rittern so früh plaudern zu hören, juri Ach ja. Ich meine, ich hatte ja immer eher den Eindruck, dir hätte die RTI Zeit als Ritter nicht besonders gefallen. Ich bin ihnen aus freien Stücken beigetreten. Ich habe nicht nur schlechte Erinnerungen daran, das Training war nicht übel und mit den Kameraden hatte ich viel Spaß. Nachdem heute haben, was dieser Ritter erzählt hat, hast du dich ja wie ein verrückter, ungestümer Junge aufgeführt. Rita, wenn es einen Menschen gibt, der mir meinen Jugendstreichen besser nicht vorhalten sollte, dann bist du das. Dann bist das du. das wandel wandel Also wie du. Ich habe das nicht. Ich habe das Nee, sehr schön. Oh, hier ist nichts mehr, ne? Nee, okay, okay, dann gehen wir. Gut, wir müssen jetzt zurück. Auf dem Weg dahin machen wir einfach alles den gar aus und lernen ein paar Fähigkeiten, weil es ist schon lange irgendwie notwendig ist, so ein Gefühl. Okay, ich dachte, du gibst mir jetzt schon wieder eine Quest. Keine Ahnung, irgendwie Leute, die sich nicht bewegen und einfach nur stehen ich sorge für die sind immer Nebenquests und das stimmt auch in den meisten fällen so, äh, ja, genau so ist richtig gut wenn ihr ein paar gegner auf weg zu capo mit damit war hier endlich mal unsere sachen ja komplett lernen äh, oder ist so nervig, ne? Ich glaube, wir sind 14. watt Da waren sie bei so überlebt <lacht> Enter Explosive extrem sterne. Was? Mystischer Drang werde ich gerade ausweichen rückschritt elan göttlicher hund Ach, die mussten die erst mal lernen göttlicher wolf ah. stelle kreis von mir klingen niemand kann sich dieses schwert erwehren okay oh, er hat so hat nicht gelernt Muss mal Level 24 sein so, äh, du hast was gelernt, ne? Gut. Du hast nur das, okay. Kombattier, was ist Kombattier? Reiner hat, wenn die Stärke eines Angsts, ist bestimmt auch ein Nachname von irgendjemanden. Wenn die Stärke eines anges wenn du mal, wenn mit einer Axt ausgerüstet bist, ah, okay, macht Sinn, ne? Ich habe immer noch kein CS leder Brauche ich für irgendwas? Ich glaub für Rita irgendwie? Na, Doppelkampf. Warum war da kein Doppelkampf? Da war da noch ein Viech, glaub ich Ja, wir müssen viel trainieren, habe ich so. Voll verschwendet. What? Kein Bruch. Unter auch Schwinger. 24 nehme ich mal an, ist die Voraussetzung wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt. Magische Betäubung, automatische Arznei, Rolle oder Ausdauer. Was macht das hier? Rolle und Ausdauer. Und Ausdauer klingt mir so nach, nee. Die zum Erholen will ich Zeit, wenn du zum Taumeln gebracht wurdest. Ah. und das Apfelbuch, Objektwerfer. mein Gott, Sie hat voll viele Sachen. Natürlich gerne, so. wie es mit euch aus dauert. Noch warum habe ich bei ihm nichts ausgerüstet? Hier Stärke, Spotten, Lebensheiler. Lebensheiler. Stellt noch einen Kampf KP wieder her. Ja. Ja, bitte. So, zwei. Mein, oh, mein überlimit hier voll verschwendet. Perfekte Möglichkeit hier gerade zu kämpfen. einfach wir schafft es ritter nicht immer ein so wie herzustellen so gefühl hi ich glaube sehr viel mehr wird hier nicht passieren außer am ende wenn wir hier im gasthaus bescheid sagen strafender schlag okay habe ich wieder nicht gesehen wieder eine millionen leute hier im weg Ganz bestimmt nicht mein Overlevel ein, ne? Ganz vergessen. Stärke, Schwerter hoch. Ich glaube, er hat auch alles, ne? Ja. Gut, langsam. Haben wir wieder Übersicht. Objektwerfer und X zu hoch. Stärke. Da tut ja immer automatisch irgendwie. Ich glaube nicht, dass irgendwann einsetzen Also ich hätte ganz Stärke. Das ist ja immer automatisch. Kann ich das irgendwie abstellen? Hm. Nein, das ist nicht. Äh, da, da, da, da. sieht nicht so aus. So, Na, schon wieder nichts aufgetaucht. Neben <lacht> dem Weg blockiert. So, ist Oh, ich bin vergiftet ehrlich Oh, danke carol er hat mich direkt geheilt wir sind ein mäßig aus ja schon zwei sterne gut ich glaube die Charaktere tun auch irgendwie unterschiedlich schnell level ne? bei einigen rezepten wenn ich mich irre vor allem meine Angriffe werden andauernd abgebrochen was das ja wir machen ja ein paar kämpfe mal Na, danke was hat die können dann abbrechen ja, sind dafür oh. ja, voll nervig. jeder gegner kann irgendwie meine angriff abbrechen Ja nicht funktioniert man irgendwie so eine fähigkeit alter irgendwie weiß ich nicht hier die lerngeschwindigkeit erhöht wird nützlich auf jeden fall hat auch wir kriegen irgendwann mal einen zweiten heiler oder irgendwie so weiter ich will mal irgendwann ist ausspielen da ja, geht irgendwie nicht wenn weiß ich nicht gar ich nicht ein heiler spielen dann kriegen wir ja voll auf die fresse oder so was kann immer schneller lernen Hier kommt mal bei der. Sehr gut. So, dann machen wir mal den hier. Mann, ich will Dings einsetzen, Mann. da war gar nicht... Ne. So, einfach nicht echt. Ich bin vergiftet, und hier raus. Carol, kannst mich heilen? Oh, danke Dankeschön. So, alle getroffen. Alle getroffen. Habe ich den getroffen, als er noch am Boden lag? Okay, du brauchst uns nicht hier. Mit, äh, du brauchst uns hier nicht heim wenn wir irgendwie ja so wie gar keine Dings, ja. Volle verwenden, pflegen. Die tun irgendwie halten, als wir nur, weiß ich nicht, ein paar HP irgendwie verloren haben. Komm, Schon drei Sterne. Hm. Wie setzt diese Dinger nie ein? Also, ja, sollte man alles hier so zauber werden. So, jetzt werde ich alles irgendwie nie einsetzen. Ich glaube, da tun sie auch nie irgendwie so von alleine einsetzen. Objektwerfer. Komm mal ja. oh, Ich wollte eigentlich. <lacht> Lernt. Ich habe schon wieder nicht gesehen, Mann. Okay, da mal wert ist dadurch geht er ja unsere dings weg das ist ja nicht so als würden wir die für irgendwas anders brauchen ich nehme an die sind irgendwann für oder so wichtig aber haben wir ja noch nicht hm. ah. sehr gut Boah, ging schneller als gedacht Repeat drückt durch. Oh. So. Er hat gleich exot gelernt. Sie hat hier gelernt. Gut. Nächstes. Chance ein Gegner, einen magischen Angriff zu betäuben. In der Abwehr erlittenen Bad. Okay, dadurch kriegt man mehr Schaden. Ob dann nur anderes Schaum, wenn du sagst, aber ein Auto, der dritte, dritte, dritte. Ja. Und den ja. Na oh, komm mal, ja. Die sind natürlich alle genau umgedreht ey. wenn ich die bloß nicht ja anlocken kann. Verarscht oh, mich? gezählt, ey. Wir mehrere Gegner hier anziehen. Die Erde bebte noch danach nach diesem Kampf. Oh mein Gott! Ich dachte, der Regen wäre irgendwie weg, aber müssen wir immer noch regen. damit Oh. Was ist das? Bist du das? Was ist das? War, ich hab nicht, ehrlich. nicht treffe extra hoch so mal im nächsten part weitermachen komm hier ich wurde schon wieder von denen angegriffen gibt es einfach nicht ja level bisschen leveln aber wir kriegen auch mal irgendwie so ein schild irgendwie für unsere charaktere soweit die boss hier haben weil es ganz schön nervig hier von jedem angeführt wie unterbrochen zu werden Dann gehen wir mal. Irgendwann wollte ich gucken, hier kochen. Sie ist immer noch nicht. Ja, immer noch nicht gemeistert. So, warte mal. Sind jetzt die Stadt, wo der hin wollte, wo wir machen mussten, oder war die andere? das sieht wichtig aus. Ja ne, du warst schon vorher hier. Ne so, gibt hier irgendwas? irgendwelche waffen die ich, ich sollte vielleicht waffen neu kaufen die ich nicht mehr habe irgendwas war doch ja mit tamara ja genau Und ich glaube ich noch eine ne? Ich hoffe, war jetzt hier, ne? Im Gasthaus. Ich glaube nicht. Ihr seid die Typen, die sich um den einen Typen sorgen. Ja, die will man noch nicht spielen. Aber oh, wir können hier rein. Ich glaube, wir konnten mal vorher nicht rein, ne? ausgang? Komm mal noch mal hier. Ne. No. wir uns hier aus? außer also, ich muss mit dir reden. Nur no. okay, dann ist halt. Ich glaube gar nicht, dass wir jetzt zurück können, ne? Weil es wäre toll, wenn wir zurückgehen könnten. Dann könnte ich das mal erledigen. hier auf diesem Kontinent regnet ist viel. Okay. Ich tue einfach jeden ansprechen, der mir irgendwie verdächtig aussieht oder der sich nicht bewegt das ist jetzt hier irgendwas los. Okay. Noch nicht. Dann gehen wir eben da rein, ne? Gucken wir mal, ob wir irgendwie mit dem Schiff oder so fahren können. Verschlossen. Was Weisen aus, ne? Ich habe ja noch einen neuen Titel mit ihr. Ne? Sollte ich vielleicht mal ausrüsten? Thronfolger. Okay, Resistenzattribut. Ich Ausrüstung nehme ich mal an, nicht durch den Ziel oder? Okay, Ach hier schon. Gebiet überhaupt schon mal erkundet? Ich nehme an, da kommt irgendwann Minispiel, spiel Da kann man zurückfahren mit dem Schiff. Na ich glaube nicht. Gut, dann würde ich sagen. Ich beende den Part hier. In der nächsten Folge sehen wir uns außerhalb dieser Stadt wieder. Tun versuchen ein bisschen hier zu leveln und ja, ein paar Sachen wieder lernen. Na, wir laufen jetzt einfach mal so raus. Ne? <lacht> Gut, ich bedanke mich letztlich für Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Part gefallen. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schlesikowski.